Wir fördern im Jahr vom Polypatuswerk maximal fünf Vollzeitstellen neu. Dabei geht es darum, Experimentierfelder in der Pastoral, innovative neue Projekte Missionarischer Pastoral zu unterstützen, indem wir wirklich die Kosten für das Gehalt einer Person finanzieren oder zumindest anteilig unterstützen, um so in eine Anschubmöglichkeit zu kommen, mal neue Projekte auszuprobieren, neue Zielgruppen anzusprechen im pastoralen Bereich. Right now I'm doing uh, research about the current situation in the diocese, which will help us to think about future and uh, to develop planning and program. And also I'm uh, having um, plans to work with the uh, youth people there, and uh, my idea is to start a project of uh, Young das ist glaube ich auch so Ziel der Personalstellenförderung, dass das, was vor Ort nötig ist, um Menschen zu erreichen, mit dem Glauben in Beziehung zu bringen, sicherlich dann zu guten Ideen führt für die Personalstellenförderung.